Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Sie haben ja schon langjährige Erfahrung in der Bundespolitik im Bereich Behinderung. Was wünschen Sie sich für das Land Österreich, in im Bereich Behindertenpolitik? Ich werde versuchen, trotz meiner nicht hundertprozentigen Zuständigkeit, eigentlich habe ich keine Zuständigkeit in Niederösterreich für Menschen mit Behinderungen zumindest meine Erfahrungen aus, aus den letzten Jahren einzubringen und auch immer wieder in den Dialog zu treten mit der zuständigen Landesrätin. Und für mich sind einfach einige Punkte in der Behindertenpolitik ganz zentral. Da gehört unter anderem natürlich dazu, dass, dass ich weiter dafür eintreten werde, dass man über eine inklusive Schule spricht, auch in Niederösterreich, weil ich überzeugt bin davon, dass ist ein ganz wichtiger Punkt dass man von dieser... Sonderschule wegkommt, einfach mehr in Modellregionen denkt und in der inklusiven weiter denkt. Das ist ein großer Punkt für mir. Der zweite Punkt, den ich auch ansprechen möchte in den nächsten Jahren, ist im Bereich der Werkstätten, wo wir ja schon seit vielen Jahren das Thema verfolgen, Entgelt statt Taschengeld, wo ich auch überzeugt bin davon, dass das ganz, ganz wichtig ist für das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen. Und der dritte Punkt ist dann natürlich alles, was im Bereich von Pflege, persönlicher Assistenz etc. Das sind auch ganz wichtige Bereiche, die ich weiter besprechen möchte, trotz meiner Nichtzuständigkeit. Und was ist Ihnen da genau im Bereich persönlicher Assistenz wichtig? Also ich bin da wirklich ganz, ganz überzeugt davon, dass die persönliche Assistenz zentral wichtig ist für Menschen mit Behinderungen, damit sie das selbstbestimmte Leben, das auch in der UN-Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderungen äh, ausgesprochen wird, dass das auch möglich ist. Ich bin überzeugt davon, dass die persönliche Assistenz ganz, ganz wichtig ist. Und es sind einige Punkte, die man aus meiner Sicht bundeseinheitlich regeln sollte. Da muss man auch einfach weitersprechen mit Ländervertreterinnen und Ländervertretern, mit Bundesvertreterinnen, damit man da nochmal genau hinschaut. Und natürlich auch, dass man sich immer wieder Gedanken macht, wie kann ein Stundenausmaß gerecht sein, wie kann man in diesem Punkt danach trachten, dass Menschen mit Behinderungen das erhalten, was sie ermächtigt, auch tatsächlich selbstbestimmt zu leben. Und vielleicht einmal wieder darauf hinweisen, der Unterschied zwischen Pflegeplatz und zwischen zu Hause leben dürfen, auch von der Kostenseite her, weil das natürlich auch immer ein Punkt ist, der in der Diskussion vorhanden ist.